Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video ja, werde ich dir aus meiner Sicht das Erfolgsgeheimnis Nummer 1 im Network Marketing verraten. Und wenn dich interessiert, welches Geheimnis das ist, dann bleib jetzt dran und ja, lass uns loslegen. Ja, wie bereits gesagt, Erfolgsgeheimnis Nummer 1 aus meiner Sicht ist Kontinuität. Ja, man könnte auch sagen, Beharrlichkeit und zwar einfach dranbleiben, bis du dein Ziel erreicht hast. Aber ähm, es geht nicht nur ums Durchhalten, es geht nicht nur ums Dranbleiben, sondern es geht darum, ja über einen kontinuierlichen oder einen, über einen großen Zeitraum kontinuierlich die wichtigen ähm, Tätigkeiten, die richtigen Tätigkeiten auszuführen. Und ähm, deswegen ist gleich zu Beginn erstmal wichtig, dass du dir ja ein großes Ziel setzt. Einfach, wenn du dir nur ein kurzfristiges Ziel setzt, dann... Ähm, kannst du das Ziel vielleicht auch relativ schnell erreichen, ja und dann ähm, ja vernachlässigt man eigentlich das, auf was es drauf ankommt. Ich werde es gleich noch ein bisschen erläutern und an einem Beispiel verdeutlichen, was ich damit meine. Mein mein Vorschlag ist immer, wenn du Network Marketing startest, setzt dir am besten das höchste Ziel, was du dir ähm, setzen kannst. Also langfristig gesehen. Ähm, und zwar dann eben die höchste Stufe deines Vergütungsplans, deines Karriereplans, weil dann hast du ähm, sichergestellt, dass du dich zumindest ähm, selbst committest, ähm, so lange die richtigen Aktivitäten zu machen, bis du ja dieses Ziel erreicht hast. Und jetzt kommen wir eigentlich ähm, aus meiner Sicht zum Kern der Sache und ähm, diese Kontinuität, ist super wichtig ja und die tätigkeiten sind wichtig weil es gibt im prinzip zwei tätigkeiten auf die es bei uns ankommt ja in network marketing das ist zum einen ähm, das gewinnen neuer kontakte ja und dann natürlich der verkauf entweder produkte oder dann ähm, eben die rekrutierung des neuen vertriebspartners oder besser beides und ähm, ja, also das heißt man kann es unterteilen einmal steckt auch im namen network marketing schon drin einmal der begriff networking das heißt kontakte machen netzwerk vergrößern und der ähm, begriff marketing also dann dementsprechend werben für die eigene sache und ähm, natürlich dann halt beinhaltet es auch der verkauf der produkte und ähm, ja, dienstleistungen also das heißt es sind diese zwei dinge auf die es ankommt. Und da ist jetzt einfach, kannst du für dich selber einfach gucken, ob du das, was ich dir jetzt sage, ebenfalls als wahr empfindest. Für mich ist es die Wahrheit. Und zwar, wer ist erfolgreicher? Weil oft erlebe ich folgendes Phänomen, Menschen fangen an und dann legen die los wie die Feuerwehr. Das heißt, die produzieren auch relativ schnell Ergebnisse und dann gibt es so ein Phänomen, dass es dann irgendwann einfach abflacht. ja Und... Das kommt einfach daher, dass einfach diese Kontinuität ähm, nicht da ist. Ja? Die Kontinuität, diese Grundaktivitäten einfach auch auszuführen. Am Anfang ist es natürlich so, man fängt an und da ist jetzt noch kein Team da, du hast noch keine Sales, du hast nichts, du fängst mit, mit Null an. So Und dann machst du automatisch das Richtige, nämlich... Networking und Marketing. Das heißt, du vergrößerst dein Netzwerk und ähm, rekrutierst neue Vertriebspartner, ähm, machst die ersten Verkäufe etc. So und dann ähm, sind irgendwann sind die ersten Teampartner dann da. Dein Team wächst und dann ähm, passiert was, was ich gern so die Managementfalle äh, nenne. Und ähm, das ist mir zu Beginn, ähm, als ich ähm, mit der Branche in Kontakt kam, ist mir das nämlich dann auch passiert. Ähm, Du fängst dann an, weil du musst ja dein Team schulen, du musst dein Team ausbilden und so weiter und so fort und du fängst dann an, dass quasi deine Grundaktivitäten immer weniger werden, also die Basisaktivitäten, sage ich mal, also Networking und Marketing, äh, Kontakte generieren, verkaufen, wird immer weniger und ähm, der die, der, der zeitaufwand für das ausbilden ähm, deiner partner etc wird immer mehr und das ist etwas was ich die management falle denken äh, nenne weil ähm, weil wir weil dann einfach folgendes passiert man managt nur noch ja anstatt aktiv am aufbau des geschäfts ähm, ja teilzunehmen weil der aufbau passiert nur durch zwei dinge networking und marketing also kontakte generieren und dann eben sales und ähm, Rec Re Recruiting ja so und ähm, ich habe mal dann äh, als es bei mir damals passiert ist äh, ich weiß nicht mehr ob ich es gelesen habe oder ob es jemand zu mir gesagt hat und zwar äh, mit managen verdient man kein geld im network marketing und das ist für mich die absolute äh, wahrheit ähm, und immer wenn ich mal so in teams reinschaue, wo es dann so ein bisschen stagniert und so dann ist oft beziehungsweise eigentlich nahezu immer genau das der grund so und deswegen meine empfehlung wenn du ähm, setzt dir ein langfristiges ziel ja wo du einfach weißt, okay, ich möchte an die Spitze des Karriereplans und einfach nur aus dem Grund, ja, weil du dann einfach weißt, so lange, bis ich dieses großes Ziel erreicht habe, verpflichte ich mich selbst, immer wieder diese Basisaktivitäten zu machen. Und du musst diese Zeiträume, in denen du entweder Telefonakquise machst, wo du ja deine Videos erstellst, falls du jetzt hier ähm, mit YouTube arbeitest oder wo du eben halt ähm, Marketing machst, ja, diese Zeiten, die musst du dir bewahren, und musst die behüten wie so ein Schatz, ja? Und da nie, nie, nie, nie, nie, wirklich niemals damit aufhören, ja? Auch wenn das Team immer weiter wächst. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Grund, warum das wichtig ist, dass du immer diese ähm, Basisarbeit äh, für dich weiter leistest. Und zwar so lange, bis du tatsächlich dein, dein Ziel auch erreicht hast. Das ist, das Thema Unabhängigkeit, ja, auch so ein Phänomen, was hat jetzt nichts unmittelbar mit Kontinuität zu tun, aber indirekt auch wieder, was ich auch sehr oft sehe, mal angenommen, du hast halt zwei, du hast zwei Teampartner, ja, mal, einfach mal so angenommen, einer davon ist sehr, sehr stark. Ja, und der andere nicht so und wenn du jetzt aufhörst ja dann wirst du immer dann wird diese eine person immer eine sehr sehr große rolle in deinem leben spielen weil wenn die person sagt sie geht woanders hin dann äh, bricht dir dein haupteinkommen weg ja wenn du aber 100 personen hast ja, wenn du breit aufgebaut bist, wenn du 200 Leute breit aufgebaut hast, dann wird jede einzelne Person von der Wichtigkeit her, nicht vom Menschlichen und das ähm, nicht vom Menschlichen, nicht von der Zusammenarbeit her, du gibst ja jedem gerne immer 100%, das setze ich zumindest voraus, so ist es bei mir, aber äh, die Wichtigkeit im geschäftlichen Sinne wird immer geringer. Ja, natürlich wird es immer Gruppen geben, die für viel mehr Umsatz verantwortlich sind als andere. Aber wenn du nie aufhörst, an diesen Basisaktivitäten zu machen, dann wirst du irgendwann ähm, an den Punkt kommen, wo du ja eine, eine Ebene hast, wo wenn mal ein, ein, ein Teil wegbricht, ja, weil die Person woanders hingeht oder was auch immer, ähm, wo das nicht, ähm, wo du das dann sehr sehr gut ähm, auffangen kannst. Also ganz ganz wichtiger Punkt und ähm, ja, gibt es dafür einen beweis dass das so ist ja kannst du dich einfach selbst fragen Weißt du die menschen die loslegen wie die feuerwehr ja und dann vielleicht ein jahr durchziehen ja die werden immer äh, die werden niemals den erfolg haben wie jemand der wirklich kontinuierlich dran bleibt kannst du dir selbst ein beispiel machen mal angenommen du machst jeden tag nur zwei kontakte und das 250 tage im jahr und dann hast du ähm, ja, 500 Kontakte in einem Jahr generiert. Ja, so und jetzt machst du das einfach jedes Jahr, weil es ist deine Basisarbeit. Es ist deine Grundaktivität und du machst es einfach Jahr für Jahr. Nach zehn Jahren hast du 5.000 Kontakte, während derjenige, der es nur einmal gemacht hat, ja äh, oder ein Jahr lang gemacht hat, nur 500 Kontakte hat. Und das meine ich mit Kontinuität. Und ähm, genau. Und deswegen solltest du dir diese Zeiten, wo du deine Basisarbeit, deine Grundaktivitäten, deine einkommenserhöhenden Aktivitäten quasi machst, wie auch immer du das Ganze nennen willst, ähm, da solltest du, das, diese Zeiten solltest du hüten wie ein Schatz und ähm, die auch von niemandem ja stehlen lassen. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch hochgibst das ganze mit einem netzwerk teilst ja ähm, schreibt gerne kommentar ich freue mich ähm, da von dir zu hören und ich hoffe dass ich dir mit diesem tipp ähm, weiterhelfen konnte und dass da dass du für dich da auch ähm, ja ein stück wahrheit ähm, drin siehst entscheidest bitte für dich selber inwieweit ähm, ja du diesen gedanken hier annimmst aber ich wünsche dir dass du ja auch darüber nachdenkst in diesem sinne alles alles gute wenn du äh, lust hast auf eine zusammenarbeit mit äh, mir findest du unterhalb des videos weitere infos kann sich gerne mal ja, umschauen und ähm, dich informieren natürlich alles kostenlos und unverbindlich in diesem sinne alles gute bis zum nächsten video dein oliver schirmer ciao ciao